Hallo zusammen, ich bin Sören Wüttrich, ich bin 17 Jahre und bin jetzt im ersten Lehrjahr hier bei der Lies als Betonwerker. Bei den Lehrern als Betonwerker ist wichtig, dass man ein gutes Vorstellungsvermögen hat und dass man sich vorstellen kann, wie man die Schallung, also die Form, in die der Beton hineinkommt, muss herstellen muss. Bei der Lehre als Bettenwerker musst du zudem gut im Team arbeiten können, musst du gut mit anderen Leuten umkommen können, denn wir arbeiten hier ziemlich, also eigentlich fast immer das im zweite, also im Zweierteam oder Dreierteam manchmal.